Wisst ihr, überall auf der Welt bauen wir medizinische Infrastruktur auf eine solche Weise, dass heutzutage alle von uns damit rechnen, eines Tages ernsthaft krank zu sein. Es muss nicht so sein. Wenn du mit Narmadaji lebst, muss es nicht so sein. Und nicht nur mit ihr, da sind viele andere. Es muss nicht so sein, wenn du weißt, wie man die Elemente handhabt. Wenn nicht alle von ihnen ist es sehr leicht, Wasser und Luft unter deine Kontrolle zu bringen. Das sind zwei Elemente, die leicht zugänglich sind. Wenn du diese Kombination gut hinbekommst und dir ein wenig darüber bewusst bist, was du konsumierst, wirst du nie zum Arzt gehen. Es gab eine Zeit, da gab es für die ganze Stadt einen Arzt, und das war genug. Heute hat jede Straße fünf Ärzte, und es ist nicht genug. Das zeigt, wie wir leben. Wenn wir vergessen, wie man lebt, wenn wir nicht respektieren, was unser Leben ausmacht, die Erde, auf der wir gehen, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, alleine der Himmel, der uns an Ort und Stelle hält, haben wir keinen Respekt und keine Ehrfurcht dafür, unterscheidet es sich sehr, wie sie sich in uns verhalten. Heutzutage gibt es wesentliche wissenschaftliche Beweise, um zu zeigen, dass Wasser ein enormes Erinnerungsvermögen hat. Wenn du bloß einen Gedanken erzeugst, während du auf das Wasser blickst, wird sich die molekulare Struktur des Wassers ändern. Nur ein Blick. Die molekulare Struktur des Wassers wird sich ändern. Wenn du es berührst, wird sie sich ändern. Wie du es berührst, ist sehr wichtig. Also jetzt zum Beispiel, bewahren sie es in einem Kupfergefäß auf, mit einer Blume obendrauf. Denn das ist der Gott. Was für ein anderer Gott? Wenn du einen Tag lang kein Wasser trinkst, ist das der einzige Gott, kein anderer Gott. Oder nicht? Also, wie du das Wasser behandelst. Die Erinnerung bleibt für einen langen Zeitraum. Bevor wir es also konsumieren, oder bevor es unseren Körper berührt, wie wir das Wasser behandeln, ändert die Qualität von allem in unserem System. Das ist eine Wissenschaft, die uns immer bekannt war. Heutzutage jedoch hat die Wissenschaft eine enorme Menge an Experimenten dazu gemacht. Jetzt sagen sie, Wasser ist ein flüssiger Computer. Der Umfang der Erinnerung und Intelligenz, die es in sich trägt. Und das ist, was sie sagen, es ist ein flüssiger Computer. Wir haben das immer gewusst, was man als Tirth bezeichnet, warum die Menschen für einen Tropfen Wasser in einen Tempel gehen und anstehen. Das ist so, weil es die Erinnerung an das Göttliche hat. Du willst das in dein System aufnehmen. Wenn das Gottesbild kraftvoll ist und das Wasser das Gottesbild berührt hat, hat es die Erinnerung an das Göttliche. Du willst, dass dies in dein System gelangt. Aber in einer reinen Umgebung wie dieser zu sein, es ist ein Segen. Es gibt bestimmte Vorgehensweisen, mit denen du im Wasser sein kannst. Wenn man das tut, jede Unpässlichkeit, alle chronischen Krankheiten werden verschwinden. Es gibt infektiöse und chronische Erkrankungen. Infektiöse Erkrankungen sind eine Invasion von außen. Andere Organismen dringen in unseren Körper ein und machen uns Schwierigkeiten. Dafür brauchst du einen Arzt. Du brauchst Kriegsführung. Du musst sie ausbomben. Chemische Kriegsführung ist das, was wir normalerweise machen. Aber über 70% menschlicher Erkrankungen sind selbstgemacht. Wir erzeugen sie in unserem System. Das ist einfach, weil grundsätzlich die Art, wie wir die Elemente in uns und um uns behandeln. Das sogenannte moderne Leben zeigt absolut keine Ehrfurcht gegenüber den Substanzen, die unser Leben ausmachen. Das lebenserzeugende Material wird schlecht behandelt. Und wir erwarten, dass es sich gut in uns benimmt. Und das wird es nicht. Also hier in Narmada ist es Zeit, diese Kultur zurückzubringen, weil es einen kompletten Kreislauf durchlaufen hat. Jetzt besteht die moderne Wissenschaft darauf. Wasser, die Art und Weise, wie du es behandelst, ist die Art und Weise, wie es sich in dir verhält. Und... Wir müssen lernen, es gut zu behandeln, wenn wir gesund sein wollen, wenn es uns gut gehen soll, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir wohlhabend sein wollen. Für all diese Dinge ist es wichtig, dass die Elemente in dir kooperieren. Wenn sie nicht kooperieren, wird nichts funktionieren. Du sprichst von Bhutaschutti oder Reinigung der Elemente und dass unser Körper zu 72% Prozent aus Wasser besteht. Wie können wir dieses in uns dominierende Element auf einfache Weise bereinigen? Eine einfache Sache ist, wie behandelst du das Wasser? Wenigstens das Wasser, das du konsumierst. Ich weiß, heutzutage trinkt jeder Wasser aus Plastikflaschen. Wenn du es in einem Metallgefäß aufbewahrst, besonders Kupfer oder Kupferlegierungen, wird sich die Beschaffenheit des Wassers verändern. Und traditionell, ich weiß nicht, ob es in diesem Teil des Landes noch immer erhalten wird, aber in Südindien, selbst jetzt, ist es ziemlich üblich in traditionellen Häusern, wo jeden Tag ein rituelles Gebet für das Wassergefäß gemacht wird. Sie streuen etwas geweihte Asche drauf, etwas Kumkum und ein kleines Adati für die ganze Sache, weil das Wasser ein beträchtliches Gedächtnis hat. Es erinnert sich, wie du es behandelt hast, und es wird sich dementsprechend verhalten. Das ist etwas sehr Einfaches, mit dem jeder anfangen kann. Und als ein Teil davon haben wir in Tamil Nadu die Leute dazu ermuntert, Kupfergefäße zu verwenden. Reine Kupfergefäße, weil Kupfer solch ein... Weißt du, es ist das am besten leitendste Metall. Und es energetisiert das Wasser. Energetisieren, wenn du die chemische Zusammensetzung prüfst, wird sie sich nicht verändern. Das ist das Schöne daran. Es ist nur die molekulare Struktur des Wassers, die sich ändert. Ihr habt das vielleicht schon erlebt. Angenommen hier, gibt es in Narmada einen Wasserfall irgendwo? Wenn das Wasser, sagen wir, über sieben, siebeneinhalb Meter hinunterfällt. Und gleich nach dem Wasserfall, wenn du das Wasser einfach berührst, wirst du erkennen, das Wasser fühlt sich seidig an. Hast du das bemerkt? Weil das Wasser implodiert in sich selbst und die molekulare Struktur sich ändert, ist die Art, wie es sich anfühlt, anders. Heute haben sie etwas geschaffen, was man wasserimplodierende Maschinen nennt. Man kann das Wasser mit einer Maschine implodieren. Sie verwirbelt es einfach auf eine bestimmte Weise und implodiert es. Es wurde festgestellt, dass wenn man wasserimplodierende Maschinen verwendet, man mit 10% des Wasseranteils die Pflanzen auf dieselbe Weise wachsen lassen kann. Der Wasserverbrauch wird sinken. Bei 10% Wasser bringen die Pflanzen den gleichen Ertrag, weil das implodierte Wasser seidig wird. Und seine Fähigkeit, ein Teil des Pflanzensystems oder des Baums zu werden, ist viel, viel besser. Wenn du also in der Landwirtschaft tätig bist, können implodierende Maschinen kommen. Einige Leute haben es in Großbritannien patentiert. Wir versuchen, einige Maschinen zu importieren und diesen Dienst den lokalen Bauern in Tamil Nadu anzubieten, sodass die Leute implodiertes Wasser verwenden können und ihr Wasserverbrauch auf den Feldern dramatisch sinken wird. Wie lange du das Wasser pumpst, die Elektrizität ist heutzutage nicht kostenlos. Es wird sehr teuer für die Landwirte. Wenn die Wassermenge, die er auf seinem Feld verteilen muss, viel geringer ist, wird es einen großen Unterschied machen. Für den täglichen Konsum, einfach ein Kupfergefäß, jeden Tag, wenn du daneben eine Lampe anzündest, falls nötig, eine Blume. Die Art, wie sich das Wasser in dir verhält, wird sich ändern. Und wenn du, bevor du es konsumierst, nur einen, nur einen Moment der Dankbarkeit und Ehrfurcht zeigst, denn dies ist das Material, mit dem Du Dein Leben erzeugst. Nicht mit irgendeinem unbekannten Gott. Dies ist das Material, das Dein Leben jeden Moment erzeugt. Und wie Du es behandelst, ist sehr wichtig. In deine Emotionen, Deinen Gedanken, wenn Du Wasser als... Wenn Du... Du musst nicht einmal Devi-Kram denken. Du verstehst nur die Realität. Die Tatsache ist, ohne es könntest Du nicht überleben. Ja? Was auch immer die Grundlage deines Überlebens ist. Du verneigst dich, oder nicht? Also das Wasser, das Essen. Einfach diese Ehrfurcht erbringen. Du wirst sehen, wie die Menge, die du konsumierst, sich ebenfalls verringert. Und wie es sich in dir verhält wird, runterkommen. Solange du keine Infektion bekommst. Wenn du diese Elemente richtig behandelst. Wie ich bereits sagte, wirst du sehr wahrscheinlich nicht das Gesicht eines Arztes sehen. Es sei denn, du bist einer.